Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Frage, wie sicher ist das BA? Das besondere elektronische Anwaltspostfach aus Sicht der IT-Sicherheit. Mein Name ist Stefan Hessel, neben mir steht Frederik Möllers. Wir sind beide Mitarbeiter bei der Juristiftungsprofessur für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes und Geschäftsführer der Defendo GbR. Bevor wir uns mit, der, äh, mit den Fragen beschäftigen, einige äh, Vorbemerkungen. Zunächst der Hinweis, Wer noch die, die Client-Security äh, des BEA installiert hat, sollte diese umgehend deinstallieren, weil in dieser Client-Security-Version Sicherheitslücken bestehen. Zweitens, die bestehenden Sicherheitsprobleme sind entweder schon behoben, das sagt Athos, oder sind zumindest aus technischer Sicht behebbar. Drittens, Absolute IT-Sicherheit ist nicht erreichbar. Es ist auch davon auszugehen, dass in Zukunft Sicherheitslücken im Anwaltspostfach auftreten. Diese müssen dann eben umgehend geschlossen werden. Viertens, der elektronische Rechtsverkehr bringt zahlreiche Vorteile. Er erhöht nicht nur die Abläufe und die Geschwindigkeiten in den Kanzleien, sondern bringt eben auch Vorteile im Hinblick auf die IT-Sicherheit. Im Vergleich äh, zum Fax oder zu einem Telefonanruf ist eben das elektronische Anwaltspostfach, wenn es denn sicher umgesetzt wird, viel sicherer. Zur Frage, wie das BEA überhaupt aufgebaut ist und funktioniert, übergebe ich jetzt an Frederik Möllers. Ja, betrachten wir also nun, wie das BA genau funktioniert, wie also das Versenden von Nachrichten funktioniert. Wir haben dazu einmal schematisch den Aufbau aufgezeichnet. In diesem Beispiel haben wir einfach zwei Anwälte. Anwalt 1 möchte eine Nachricht an Anwalt 2 schicken. Und jetzt schauen wir uns an, wie genau das funktioniert. Der Anwalt 1 verfasst also eine Nachricht an seinem PC, schreibt diese im Webbrowser auf der Webseite des BA. Der Webbrowser bzw. die BA-Anwendung generiert dann einen symmetrischen sogenannten Nachrichtenschlüssel, mit dem die Nachricht zunächst verschlüsselt wird. Dieser Nachrichtenschlüssel, im Beispiel hier blau, wird dann mit dem Empfänger Postfachschlüssel verschlüsselt. Dabei wird ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren benutzt. Das heißt, der Nachrichtenschlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängerpostfachs verschlüsselt. Das Gegenstück dazu, der private Schlüssel, bzw. beim Dienstleister ATOS. Dieses Verfahren nennt man hybride Verschlüsselung, also die Kombination aus einer symmetrischen Verschlüsselung und einer anschließenden asymmetrischen Verschlüsselung des Nachrichtenschlüssels und dient hauptsächlich der Performance das heißt, wenn man, man könnte theoretisch auch die Nachricht direkt asymmetrisch verschlüsseln, das würde aber gerade bei großen Nachrichten viel länger dauern und so die Benutzbarkeit schlecht beeinflussen. Daher wird ähm, die Nachricht, wie gesagt, sozusagen doppelt verschlüsselt. Die verschlüsselte Nachricht inklusive dem verschlüsselten Nachrichtenschlüssel wird dann an den Server der BRAC bzw. von Atos gesendet, wo sie dann erstmal aufbewahrt wird. Weiter geht es erst, wenn ein berechtigter Nutzer, zum Beispiel der Empfängeranwalt oder seine Vertretung bzw. sein Rechtsanwaltsfachangestellter, diese abrufen will. Wenn nun also ein berechtigter Nutzer die Nachricht abrufen möchte, passiert folgendes. Der verschlüsselte Nachrichtenschlüssel wird an das HSM übertragen. Hier muss man einmal feststellen, das HSM hat nun den, Nachrichtenschlüssel, den verschlüsselten Nachrichtenschlüssel sowie den privaten Postfachschlüssel, um diesen zu entschlüsseln. Beim Betreiber des Servers liegt außerdem die verschlüsselte Nachricht. Der Betreiber der gesamten Infrastruktur, in diesem Fall Athos, hätte so in der Theorie an diesem äh, Punkt alle Informationen zusammen, um die Nachricht komplett zu entschlüsseln und Kenntnis davon zu nehmen. Laut Aussage von Athos besteht aber keine praktische Möglichkeit, den Schlüssel aus dem HSM zu extrahieren. Daher hat auch der Betreiber der Infrastruktur keine Möglichkeit, Kenntnis von der Nachricht zu nehmen. Streng genommen kann man aber daher nicht von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sprechen, da zumindest in der Theorie an dieser Stelle alle Informationen vorliegen, um die Nachricht zu öffnen. Dieses, ähm, diese Gegebenheit ist schon länger bekannt, wurde zum Beispiel von Ralf Hecksteden im November 2016 in einem Beitrag beschrieben, entspricht aber der, ähm, des, dem Konzept, was die BRAG zusammen mit athos ausgearbeitet hat und äh, es wurde eben so im BA bewusst umgesetzt. Im nächsten Schritt wird nun der Nachrichtenschlüssel auf dem HSM entschlüsselt und zugleich wieder verschlüsselt. Die Verschlüsselung passiert hierbei mit dem öffentlichen Schlüssel des berechtigten Nutzers, der gerade die Nachricht abrufen möchte, also in diesem Fall Anwalt 2. Das Gegenstück dazu, der private Schlüssel, liegt nur auf der ba karte des Anwalts, ist also nirgendwo anders gespeichert. Diese Umschlüsselung oder der Grund für diese Umschlüsselung ist, dass eben Vertretungen geregelt werden sollen, dass äh, Mitarbeiter auf das Postfach des Anwalts zugreifen können, um eben nicht nur, einem, nicht nur einer Person und einer BA-Karte Zugriff auf das Postfach gewähren zu können. Im nächsten Schritt wird nun der neu verschlüsselte oder umgeschlüsselte Post, äh, Nachrichtenschlüssel zusammen mit der verschlüsselten Nachricht an den berechtigten Nutzer, der eben die Nachricht abrufen möchte, zugestellt. Im Webbrowser des, des Empfängers wird dann zusammen mit dem privaten Schlüssel, der auf der BA-Karte gespeichert ist, der Nachrichtenschlüssel entschlüsselt und im nächsten Schritt die Nachricht entschlüsselt. Dieser kann dann die Nachricht lesen, kann darauf antworten und so weiter. Wenn jetzt ein anderer Nutzer hinkommen würde und die gleiche Nachricht abrufen möchte, würde das gleiche Verfahren noch einmal ablaufen mit einem anderen Empfängerschlüssel. So. Im nächsten Schritt möchten wir nur einmal betrachten, was beim Nutzer eigentlich auf dem Rechner passiert, wenn Nachrichten empfangen oder gesendet werden und dazu übergebe ich nochmal an Stefan Hessel. Dann äh, kommen wir jetzt zu dem, was um den Jahreswechsel herum äh, geschehen ist und schauen uns die Seite des Nutzers dabei etwas genauer an. Das ist das sogenannte BEA-Gate. Das BEA besteht auf der Seite des Nutzers aus zwei Komponenten. Wir haben einmal das Kartenlesegerät und einmal den Rechner des Anwalts. Damit das Kartenlesegerät richtig angesprochen werden kann, äh, läuft äh, diese Client Security, die eben einen lokalen Webserver öffnet auf der Domain bea-localhost.de und dort eben eine Verbindung zum Kartenlesegerät herstellt. Zusätzlich Daten der Bundesrechtsanwaltskammer, der von Atos, der über die Domain bea-prakt.de erreichbar ist, und diese beiden Verbindungen laufen dann sozusagen im Anwaltsrechner zusammen, wo dann einmal die Bea-Nachrichten und auf der anderen Seite eben der notwendige Zugriff auf den privaten Schlüssel über das Kartenlesegerät möglich gemacht wird. Damit äh, zwischen dem äh, Server der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Server des Anwalts ein, die Daten entsprechend gesichert sind, ähm, ist dort, äh, kommt dort HTTPS zum Einsatz und äh, auf dem Server der Bundesrechtsanwaltskammer liegt eben ein TLS-Zertifikat mit privatem Schlüssel und die Verbindung vom äh, Anwaltsrechner zum Server bei der Bundesrechtsanwaltskammer erfolgt dann eben auch verschlüsselt. Das Problem daran ist jetzt, dass wir auf der einen Seite eine verschlüsselte Verbindung haben und auf der anderen Seite eben für via localhostde keine Verschlüsselung. Das ist eigentlich kein Problem, weil die Verbindung ja nur lokal ist und wer ohnehin Zugriff auf den Rechner des Anwalts hat, um dort Daten abzugreifen, der äh, kann das auch auf anderem Wege tun, weshalb hier eine unverschlüsselte Verbindung eigentlich relativ unkritisch ist. Das Problem daran ist jedoch, dass es zu Mixed-Content-Warnings kommen kann, insbesondere bei modernen Webbrowsern, die eben davor warnen, wenn eine Webseite, die eigentlich mit HTTPS verschlüsselt ist, unverschlüsselte Inhalte nachlädt, wie das dann eben bei bealocalhost.de der Fall wäre. Deswegen hat äh, athos eben auch die Verbindung zum lokalen Webserver per HTTPS abgesichert, sodass äh, wir hier dann auch eine HTTPS-Verbindung zu br haben und im Grunde genommen zwei verschlüsselte Verbindungen im Browser des Anwalts zusammenlaufen und es dann eben keine sogenannten Mixed-Content-Warnings gibt und dort auch keine Fehler auftreten. Das Problem daran ist jedoch, dass man natürlich, wenn man die Verbindung der Client Security zum lokalen Webserver verschlüsselt, der lokale Webserver irgendwie in der Lage sein muss, diese Verbindung auch wieder zu entschlüsseln, weshalb man zusätzlich den privaten Schlüssel in, die, in den Webserver der Client Security gepackt hat. Das Problem dabei ist, dass es sich um ein Zertifikat der Telekom gehandelt hat und dort die Zertifizierungsrichtlinien vorsehen, dass der private Schlüssel zu keinem Zeitpunkt ausgeliefert werden darf und man eben immer im Besitz des privaten Schlüssels bleiben muss als Zertifikatsinhaber. Als dann Markus Dränger äh, dieses Problem vor Weihnachten entdeckt hat und die Telekom darauf aufmerksam gemacht hat, dass eben hier entgegen der Zertifizierungsrichtlinien ein privater Schlüssel an alle BEA-Nutzer ausgeliefert werden muss oder wird, ähm, wurde dieses Zertifikat eben gesperrt. Ähm, mit dem Ergebnis, dass das BA an diesem Punkt nicht mehr funktioniert hätte. Ähm, Athos ist deswegen hingegangen und hat versucht, das Ganze mit einem selbstsignierten Zertifikat zu lösen, das eben diesen Zertifizierungsrichtlinien nicht unterliegt. Ähm, das ist erstmal vergleichsweise unkritisch. Ähm, das Problem dabei war jedoch, dass dieses Zertifikat als Zertifizierungsstelle ausgestellt war, sodass eben nicht nur die Domain ba.localhost.de localhost.de zertifiziert war, sondern auch die Möglichkeit gegeben war, andere Domains zu zertifizieren, dann hätte sich ein Angreifer mit weiteren Zwischenschritten möglicherweise auch Zugriff auf äh, andere gesicherte Verbindungen verschaffen können, hätte zum Beispiel vortäuschen können, er sei der Inhaber der Domain google.com und ähm, dass eben hier äh, dann Daten abgegriffen hätten werden können durch den Angreifer. An dieser Stelle blenden wir jetzt eine Live-Demo ein, auf der wir zeigen, äh, wie der Angriff auf den BEA-Schlüssel tatsächlich funktioniert. Und nun zu den weiteren Problemen des BEA. Zunächst ähm, sind immer wieder, ist immer wieder das Problem der Nutzungslimitierungen aufgetaucht. Da war mal die Rede von 30 MB, äh, die einen Anhang als Beschränkung haben soll oder äh, Zahlen wie 15 Minuten äh, pro Abruf oder pro Versenden. Ähm, hier muss, einfach mal, muss man einfach mal klar sagen, es gibt ein Limit von 60 Megabyte pro Anhang. Das ist allerdings nicht dem BEA geschuldet, sondern ist einfach eine Designvorgabe des EGVP. Natürlich ist es hier möglich, weitere Nachrichten zu verschicken, sodass man beispielsweise zwei, drei oder vier Nachrichten mit einem Anhang von 60 MB an ein Gericht verschickt. Hinsichtlich dieser 15 Minuten, die man beim Abrufen und Versenden von Nachrichten warten soll, handelt es sich um eine Designvorgabe an Drittentwickler, die eben BEA-Software zur Verfügung stellen. In der Praxis wird diese äh, Nutzungslimitierung allerdings auch einfach nicht eingehalten, sodass äh, da eigentlich keine, bisher keine Probleme aufgetreten sind. Aus IT-Sicherheitssicht ist diese Limitierung natürlich eh irrelevant. Dann kommt beim BEA Java als Programmiersprache zum Einsatz. Ähm, da gab es grundlegende Kritik, weil Java unsicher, äh, als unsicher gilt oder unsicher sein soll. Ähm, Hierzu kann man sagen, dass sich auch mit Java sicher programmieren lässt, ähm, insbesondere wenn äh, Software plattformübergreifend äh, designt oder gebaut werden soll, ähm, wie das beim BA der Fall ist, also dass die Software bei Windows, äh, auf Mac und äh, auch auf Linux-Geräten funktionieren soll, dann kommt immer noch Java sehr häufig zum Einsatz. Grundsätzlich also auch hier aus unserer Sicht ein eher geringes Sicherheitsproblem. Schließlich äh, wurde auch kritisiert, dass äh, es keinen Support äh, für die aktuellen Betriebssysteme gibt. Das heißt, die BEA-Software die aktuellen Versionen von Windows und, und äh, macOS nicht unterstützt. Ähm, das halten wir insofern für unkritisch, als dass äh, es kein Problem ist, wenn die Software eben auf den aktuellen Betriebssystemen noch läuft. Wenn sie denn nicht mehr laufen würde, das heißt, äh, meine aktuelle Version äh, von Windows 10 äh, unterstützt das BEA nicht mehr und äh, ich kann auf das BEA nicht zugreifen und muss eben eine ältere Version, die möglicherweise keine äh, Sicherheitsupdates mehr bekommt, benutzen, um meine BEA-Nachrichten abzurufen, dann wäre das natürlich äh, sicherheitsrelevant. Solange das nicht der Fall ist, ist es eigentlich nur unschön und es wäre natürlich wünschenswert, wenn man auch die Garantie hätte, dass äh, stets mit den aktuellsten Versionen der Betriebssysteme das BEA auch funktioniert. Dann wurde äh, kritisiert, dass die BA-Verschlüsselung aufgrund der Realisierung mit JavaScript, also im Webbrowser, auch grundsätzlich unsicher sei, weil jederzeit die Gefahr besteht, dass die Bundesrechtsanwaltskammer über die Domain bea pragde eben bösartigen JavaScript-Code ausliefert, der dann in der Lage ist, die Verschlüsselung zu unterminieren. Dazu muss man sagen, das ist technisch gesehen ein äh, mögliches Szenario, äh, rein praktisch gesehen, ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass die Bundesrechtsanwaltskammer hier bösartigen JavaScript-Code ausliefert. Deswegen halten wir auch diese Gefahr für nicht ganz so kritisch. Dann äh, wurde immer wieder betont, dass es eben aufgrund der permanent laufenden Client-Security mehrere Probleme gibt. Zum einen sogenannte Denial-of-Service-Attacken, dass man eben den BA-Client aus dem Web heraus von irgendeiner beliebigen Webseite zum Absturz bringen kann und so eben das äh, tägliche Anwaltsgeschäft oder das Arbeiten mit dem BA erheblich erschwert, weil eben nach jedem Neustart des BA, solange die Webseite geöffnet ist, der BA-Client wieder beendet wird. Das ist äh, erstmal unschön, IT-Sicherheitstechnisch nicht ganz so kritisch und in der Praxis vielleicht auch eher unwahrscheinlich. Ähm, bisschen schwerwiegender ist natürlich, dass dadurch, dass dieser Client permanent läuft, eben auch der Anwalt beim Surfen im Netz auf anderen Webseiten identifizierbar ist und dass jeder Webseitenbetreiber dann feststellen könnte, naja, ist eben der Nutzer, der gerade meine Webseite aufruft, Anwalt oder eben kein Anwalt. Insofern wäre es natürlich wünschenswert, dass auch diese Lücke behoben wird. Problem hierbei ist, dass das mit der jetzigen Architektur des BA sehr schwierig wird. Dann äh, gibt es eine Cross-Site-Scripting-Lücke im äh, Web-Interface des BEA. Die wurde zwar inzwischen behoben, allerdings ist natürlich auch das eine relativ schwerwiegende Lücke, weil sie es eben erlaubt, äh, dem Nutzer durch einen valide oder einen seriös aussehenden Link weitere Inhalte unterzuschieben und so natürlich auch geeignet ist, die äh, IT-Sicherheit der jeweiligen Kanzlei oder des jeweiligen Rechtsanwalts eben zu unterminieren. Ähm, solche Cross-Site-Scripting-Lücken sollten in der, im Web-Interface des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs eben vermieden werden und sollten dort nicht auftreten. Wenn sie auftreten, müssen sie eben zeitnah behoben werden. Im Fall, der jetzt diskutiert wird, wurde das schon gemacht. Ähm, schließlich wurde auch immer wieder kritisiert, dass äh, veraltete Softwarebibliotheken zum Einsatz kommen. Das äh, Ergebnis haben wir vorhin schon vorweggenommen. Äh, es ist eben eine veraltete Programmierbibliothek oder Programmbibliothek zum Einsatz gekommen beim Anwaltspostfach. Da wurde eine Sicherheitslücke entdeckt mit dem Ergebnis, dass eben die jetzige Client Security unsicher ist und zwar so unsicher, dass sie deinstalliert werden muss. Das hat den Hintergrund, dass über die laufende Client Security eine sogenannte Remote Code Execution möglich ist. Das heißt, beim Aufruf einer Webseite kann ein Angreifer Dateien, kann Dateien auf dem Anwaltsrechner manipulieren oder den Rechner eben komplett auch übernehmen. Äh, zur Frage, wie es mit dem Anwaltsposttag weitergeht, übergebe ich nochmal an Frederik Mallas. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter mit dem BA? Grundsätzlich und an oberster Stelle steht natürlich der Punkt, dass man die aktuellen bestehenden Sicherheitslücken schließt. Das ist soweit auch schon geschehen, beziehungsweise ist in Arbeit. Das BEA wird noch einmal komplett überarbeitet, die gefundenen Sicherheitslücken werden behoben und dann wird eine neue Version online gestellt, die diese Sicherheitslücken nicht mehr aufweisen soll. Als zweiten Punkt lässt sich aber auch sagen, auf Seiten der BRAC könnte ein externer Berater die BRAC dahingehend unterstützen, dass er eben mit IT-Sicherheitshintergrund oder Informatik-Hintergrund die BRAG beratend unterstützt bei der Beauftragung von Softwareentwicklungen und bei der Abnahme dieser Softwareentwicklungen, dass also geprüft wird, ob das, was entwickelt werden soll, sinnvoll ist, ob das dem Stand der Technik entspricht und ob das konzeptionell sicher ist und eben hinterher bei der Abnahme auch zur Verfügung steht, um zu beurteilen, ist das, was entwickelt wurde, auch das, was entwickeln werden sollte und entspricht das dem Stand der Technik und ist dies sicher, bestehen da keine Sicherheitslücken. Des Weiteren macht es auch Sinn, externe Berater einzustellen, um Code-Audits zu machen, also die sich dann das Programm anschauen, den Code überprüfen und sicherstellen, dass keine Sicherheitslücken im Programm existieren. Grundsätzlich erscheint es auch sinnvoll, dass der gesamte Quelltext der BEA-Anwendungen offengelegt wird. Das hätte verschiedene Vorteile. Unter anderem könnten so alle Benutzer, die interessiert sind, sich davon überzeugen, dass die Software eben dem Stand der Technik entspricht, keine Sicherheitslücken aufweist. Es würde auch weiteres Vertrauen schaffen und interessierte Benutzer könnten so auch eventuell bei der Entwicklung weiterhelfen, neue Features vorschlagen, vielleicht sogar selber implementieren, die dann in die Software integriert werden können. An dieser Stelle möchten wir nochmal auf die Veranstaltung des EDV-Gerichtstags namens BA+. Hinweisen, die am 5. März in Berlin stattfindet. Dort wird mit verschiedenen Experten diskutiert, wie es mit dem BA weitergehen soll, ob die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vielleicht nochmal angefasst und neu implementiert werden soll und weitere Sachen. Von uns an dieser Stelle noch ein letzter Hinweis. Die Sicherheit des BA ist natürlich höchstens so gut wie die Sicherheit des jeweiligen Nutzerrechners, also des Anwalts-PCs. Wenn also in der Kanzlei eine veraltete Software eingesetzt wird, ein veraltetes Betriebssystem oder wenn die Nutzer im Zug surfen, Nachrichten schreiben und sich dabei über die Schulter schauen lassen, dann kann der Angreifer direkt da ansetzen, wo der Nutzer sitzt, kann die Nachrichten mitlesen, eventuell Schadsoftware einschleusen und dann bringt auch die Verschlüsselung des Bea nichts mehr. Daher sollte dies vielleicht zum Anlass genommen werden, auch noch einmal kritisch die eigene IT-Infrastruktur zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, sich davon zu überzeugen, dass hier keine Sicherheitslücken bestehen und keine Risiken und so eben die Sicherheit des BEA auch tatsächlich gewahrt werden kann. So, von uns dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die einfach als Kommentar unter das Video posten oder sich direkt an uns wenden.